Hashtag Jewish Privilege ist heute hier zu stehen und zu wissen, dass eine Holztür deine Freunde vor dem Tod bewahrt hat. Unter diesem Hashtag kursieren derzeit antisemitische Aussagen durch das Internet. Er startete in rechtsextremen Kreisen in den USA. Jüdische Aktivisten kaperten diesen Hashtag, um auf ihre antisemitischen Erfahrungen hinzuweisen. Hashtag Jewish Privilege ist gehasst zu werden weil du jüdisch bist. Ich stehe hier als Vorsitzende der jüdischen Studierendenunion Deutschland, als Repräsentantin des jungen jüdischen Lebens in Deutschland. Heute stehe ich hier und ich vertrete etwas, was ich liebe, mein Judentum und meine jüdische Gemeinschaft. Aber ich wünschte, ich müsste heute nicht hier stehen. Ich wünschte, dass das, was ich heute zu sagen habe, bereits selbstverständlich und klar wäre. Ich wünschte, Jana und Kevin wären heute bei ihren Freunden und Familien. Es tut mir so schrecklich leid, dass dieser Mensch seine Wut gegen sie richtete und ihnen ihr Leben nahm. Und ich empfinde tiefes Mitgefühl mit den Angehörigen von Jana und von Kevin. Es scheint grotesk, aber vor zwei Tagen erst feierten wir deutsche Juden ein wichtiges Datum. Denn vor 70 Jahren wurde der Zentralrat der Juden in Deutschland gegründet und verlieh den Juden damals, nur fünf Jahre nach dem Holocaust, erneut eine gesellschaftliche und eine politische Stimme. Vor 70 Jahren hätte niemand geglaubt, dass jüdisches Leben auf diesem Boden wieder gedeihen würde, dass es jüdische Kindergärten geben würde, dass es Schulen geben würde, dass Torah gelernt werden würde und gelebt werden würde dass junge Juden stolz ihre Kippa- oder ihre Davidsternkette tragen würden und sagen würden, ich fühle mich hier zu Hause. Dafür sollen wir gestraft werden? Am heiligsten Tag im jüdischen Kalender, an dem Tag, an dem wir Juden Gott um alle unsere Fehler, um Vergebung bitten, an diesem Tag entschied sich dieser rechtsextreme Terrorist, seine abscheulichen Fantasien auszuleben und in der ha Synagoge in Halle ein Massaker anzurichten. Es war auch genau dieser Yom Kippur, an dem eine Gruppe von jungen Juden aus Berlin entschieden hatte, nach Halle zu fahren, um die Gemeinde vor Ort zu unterstützen. Diese Leute sind meine Freunde. Heute hätte ich vor ihren Gräbern stehen können. Ich kann mir nicht vorstellen, was dieser Tage in den Köpfen der damals in der Synagoge Anwesenden abläuft. Ich will nur sagen, euer Schmerz ist mein Schmerz. Die Schönheit des Judentums liegt in unserem Zusammenhalt. Wir sind ein Volk. Wir sind am Echad. Wir sind wie ein Körper. Wenn ein Teil schmerzt, funktioniert der ganze Körper nicht mehr. Wie fühlst du dich als Jüdin in Deutschland, werde ich gefragt. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und dennoch wird einem immer unter die Nase gerieben, du bist anders. Du wächst als Jude auf und deine Eltern sagen dir, erzähl nicht, dass du jüdisch bist. Du wächst auf und in der Schule, im Unterricht geht es um das Judentum und du spürst alle Blicke auf dir. Du wächst auf und ein Mitschüler schubst dich in der großen Pause vor den Augen aller in einen stachligen Busch und sagt, ihr Juden habt Jesus ermordet. Du wächst auf und spielst Fußball mit deinen Freunden bei Maccabi. Scheiß Jude, ruft man dir zu. Du wächst auf und deine Davidsternkette wird dir abgerissen und du wirst als Judenhure bezeichnet. Du wächst auf und lernst in der Geschichte über den Holocaust. Du verstehst dass Menschen in der Lage sind, so dermaßen zu hassen, dass sie nicht nur dich, sondern dein ganzes Volk ausmerzen wollen. Du wächst auf und glaubst, gestraft zu sein, dass du jüdisch bist. Hashtag Jewish Privilege ist das zu durchleben. Zu viele jüdische Kinder und Jugendliche schämen sich für ihre Herkunft. Sie verheimlichen sie, um keine Probleme in ihrer Karrierelaufbahn zu bekommen, um keine Freunde zu verlieren oder um nicht die auf die gesellschaftliche Anerkennung zu verzichten. Wie kann das sein? Kindern wird früh beigebracht, Teile ihrer Identität zu verstecken, um sie vor diesem Hass und Misstrauen zu schützen. Das macht mich so wütend. Aber Scheinbar geht es nicht anders. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, in Deutschland zu leben und mich aktiv in die Gesellschaft einbringen zu können. Ich bin sehr dankbar, in einem Umfeld aufzuwachsen, in dem ich ich selbst sein kann. Aber muss ich dankbar dafür sein? Sollte das nicht selbstverständlich sein? Im nächsten Jahr, 2021, steht das Jubiläum zu 1.700 Jahre jüdischem Leben in Deutschland vor der Tür. Diese Geschichte ist älter als die der Bundesrepublik Deutschland. Wir gehören zu Deutschland. Hashtag Jewish Privilege ist immer, als Fremde im eigenen Land gesehen zu werden. Spürst du den steigenden Antisemitismus, werde ich gefragt. Eher von rechts, links oder von Muslimen? Ja, Antisemitismus nimmt zu. Von rechts, von links, auch aus der muslimischen Community. Aber lasst mich eins klar sagen. Aus welcher Ecke der Judenhass auch kommt, es muss aufhören. Und dagegen muss gezielt vorgegangen werden. Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit zerstören unsere Gesellschaft. Deutschland hat ein Problem im Umgang mit Rechtsextremismus. Deutschland hat ein Problem im Umgang mit Antisemitismus. Hört auf, von Einzeltätern zu sprechen. Hört auf, sie alle als irre zu bezeichnen oder zu erklären. Geht den Strukturen auf den Grund und nehmt verdammt nochmal die Sorgen der Betroffenen ernst. Dieser Mann verkehrte Monate zuvor in Online-Netzwerken. Wie konnte man seine Radikalisierung und seine Ankündigungen verpassen? Wie viele Extremisten radikalisieren sich täglich im Netz? Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wird menschenverachtendes Gedankengut verbreitet. Habt ihr das auf dem Schirm? Ihr Sicherheitsbehörden, Kriminalämter, Juristen und die Politik, sind die Floskeln alle? Hashtag ist wenn den Behörden die Hände gebunden sind. In Zeiten, wo Antisemitismus zunehmend salonfähig wird, müssen die schwereren Geschütze ausgefahren werden. Und wir Juden dürfen nicht alleingelassen werden im Kampf gegen Antisemitismus. Er betrifft uns alle, er richtet sich gegen unsere Grundwerte, gegen unser friedliches Miteinander. Bis zum heutigen Tag ist das, was Juden wollen, ein Leben in Freiheit, mit gleichen Chancen auf Selbstverwirklichung, ohne Angst vor dem, was passieren könnte und mit einem indiskutablen Recht auf Selbstbestimmung. Ist das so außerordentlich? Greifen wir hier nach den Sternen? Und dennoch wird aller Frust der Welt auf die Juden und den einzigen jüdischen Staat in der Welt projiziert. Ich wünsche mir, dass wir nicht dafür gestraft werden, dass wir stolze Juden sind und sein wollen und dass wir uns nicht verstecken wollen. Ihr wollt wissen, wie ich mich fühle? In Zeiten, wo Israel mit dem Nazireich verglichen wird, wo der Hashtag Jewish Privilege trendet, in Zeiten, wo Attila Hildmann seine Hassideologien propagiert und wo dieser Prozess hier stattfindet und heute beginnt? Wie ich mich fühle? Gebrochen. Ihr seid hier und ich danke euch dafür. Ich danke den Organisatoren dieser Kundgebung. Es ist so, so wichtig, dass wir hier sind. Aber wo bleibt der Rest? Was muss noch passieren, damit Antisemitismus endlich als Gefahr für unsere Gesamtgesellschaft erkannt wird? Dieser Mann da drüben ist kein Einzeltäter und Halle war kein Einzelfall. Er ist kein kranker Mensch, aber er ist ein Rechtsextremist und einer, der von seinem Hass getrieben wurde und genau wusste, was er tat. Sich sogar dafür schämte, dass ihm sein scheußlicher Plan nicht gelang. Ich wünsche mir, dass dieser Prozess da drüben mit vollster gesellschaftlicher Aufmerksamkeit verfolgt wird und dass dieser Mensch alle Härte des Gesetzes erfährt. Schlimm genug, dass aus Ignoranz einige der Prozesstage auf jüdische Feiertage gelegt wurden, so hoffe ich zumindest, dass das Landgericht Magdeburg sich nicht als auf dem rechten Auge blind erweist. Menschen gehen für Klima auf die Straße, gegen Rassismus. Ich wünsche mir, dass über die Grenzen dieser Kundgebung hinaus Menschen gegen Antisemitismus aufstehen.